Wie kann ich in Moodle eine interaktive Mindmap einbinden, die automatisch zu einem Klosar verlinkt? Für die Erstellung der Mindmap bleiben wir in Mebis und wir nutzen die Mebis-Tafel. Unter der Büroklammer finden wir hier den Punkt Mindmap und dann kann es schon losgehen. Die Erstellung einer Mindmap ist hier ganz selbsterklärend. So, bevor ich jetzt die Mindmap als SVG exportiere, passe ich die Ansicht an, sodass ich dann später außenrum keinen störenden Weißraum habe. Ich mache hier auch mal das Fenster ein bisschen schmäler. Ich gehe dann auf das burger gehe auf Herunterladen als und wähle SVG aus. Damit die Autoverlinkung zum Glossar später funktioniert, muss ich jetzt den Code der SVG in Moodle einbinden. Dazu habe ich die SVG im Browser geöffnet. Ich mache einen Rechtsklick und gehe auf Seitenquelltext anzeigen. Dann kann ich hier noch den Zeilenumbruch aktivieren, dann sehe ich den Code. Der interessiert mich an sich ja nicht, aber ich markiere ihn mit STRG A und kopiere ihn mit STRG C. In Mavis füge ich dann ein neues Textfeld hinzu, gehe in den HTML-Modus und füge den Code ein. So, dann gehe ich erstmal auf Speichern und zum Kurs. Ja, und dann stellt man jetzt fest, diese... Mindmap hat eine feste Größe und diese Größe ist breiter als mein Bildschirm und diese Größe passt sich auch nicht an. Das heißt, wenn ihr einen kleineren Bildschirm hätte, dann müsste man hier noch viel mehr scrollen. Das ist natürlich unschön und das müssen wir ändern. Das können wir aber mit einer ganz kleinen Änderung im Quelltext beheben. Ich gehe in das Textfeld, wieder in den HTML-Modus und dann suche ich hier eine ersten Zeile. Die SVG beginnt hier mit dem SVG-Tag. Die Breite und Höhe, das ist hier der Fall. Also als Breite ist hier 1440 eingestellt, Höhe 944. Und davor schreibe ich jetzt ViewBox. Das ist eigentlich standardmäßig notwendig bei einer SVG. Und dann beginne ich immer mit 0.0. Das ist der Ausgangspunkt der SVG links oben. Und dann wird die ähm, Grafik. Quasi aufgezogen und ich übernehme jetzt diese Werte 1444 Leerzeichen und 944 und das ganze hier in Anführungsstrichen also das hier ist notwendig das muss ich hier hinzufügen die Breite die verändere ich dann natürlich und zwar sage ich du darfst bereit sein 100% dann macht er also genau die Fensterbreite beziehungsweise die Containerbreite, in der sich die Grafik gerade befindet und die Höhe, die kann ich entfernen, weil die sich dann entsprechend der Höhe anpasst. So, das war's schon. Ich gehe auf Speichern und zum Kurs. Und jetzt haben wir hier unsere SVG drin. Und die passt sich jetzt auch der Bildschirmgröße und Breite an. Dadurch, dass wir den Code hier eingefügt haben, erkennt jetzt Moodle, diese Begriffe und verlinkt diese automatisch ins Klosar.